Bank, bei Kanzleranschreien am Montag, ähm, es ist erschreckend, wir sind ermattet, äh, über uns der Himmel und damit man auch sieht, da ist wirklich so ein Kanzleramt-Geraffel, ja? Kanzleramt, Bundestag, also alles ist wieder da, so wie ihr es kennt, äh, Timmy der Hund, äh, die tausend entrüsteten Bürger sind auch wieder da, äh, ich sitze hier unter dem Schutzschirm, weil irgendwie, ich habe das Gefühl, ohne Schutzschirm komme ich hier nicht mehr irgendwie in dieser Welt klar, also es ist erschreckend. Äh, die Kanzlerin hat ja anscheinend auch ein Schutzschild, ein Schutzschild vor der Realität. Ähm, weil die Frage ist ja immer, was hat sie denn jetzt in der letzten Zeit rausbekommen, wie es weitergeht hier mit der Überwachung? Also, was hat sie denn jetzt rausgefunden? Mir sagte mal mein Mentor, äh, Puppe, du wirst, wofür wirst du bezahlt? Ich so, uh, uh, damit ich hier bin? Nee, sagte der, äh, es geht um Ergebnisse. Ja? Und Ergebnisse ist da jetzt hier die Frage, was sind die Ergebnisse der letzten drei Monate von Frau Merkel <lacht> bei dieser ganzen Geschichte? Null, so so, Null. So. Zero. Ja, so, so würde man im Stadion, Null, Bayern, Null. Mhm. Aber da dachte oh Gott, anderes Drama. Und weil das ein Drama ist, müssen wir in das Netz jetzt unsere eigene Hand nehmen. Und was wurde heute verkündet? Haha. -ha! Ja, was? <lacht> Die Church of Sharing. Weißt du, was die Church of Sharing ist? Keine Ahnung. Ey, hab ich ist unglaublich, weil die da drüben überwachen unser Netz. Ja? Unser Netz überwachen die. Ja, also alles wird mitgesnifft. Und die Urheberindustrie macht das gleiche auch. Und jetzt kommt der Heck des Jahrhunderts. Wir machen unsere eigenen Netze auf. <lacht> Wir haben unsere Hotspots, wir haben unsere Technik und wir machen Mikro-WLANS für Mikromenschen, um Mikro-Valsharingen zu bekommen, das weil das ist die Holy Church of Sharing. Die wurde das heute sogar du? in der Pressekonferenz äh, announced. Und am Donnerstag diese Woche um 18 Uhr im Sony Center, was ist da? Da wird die Messe. Der Church, Church of, of sharing, sharing gehalten. Ja, und Amen, ich sage euch, oder Omen, ich sage euch, es wird ein Licht, ein WLAN-Hotspot vom Sony Center auf euch fallen. Und es wird heißen, es wird heißen, ja, wer weiß es, richtig, Church of Share Clouds. Weil das ist das, was euer Arbeitsauftrag jetzt ist. Macht eure eigenen Clouds auf, verteilt euren Stuff, scheißt Einfach mal auf das Internet, macht es einfach selber. Ist euer das, eigenes Internet. Ja, Viele dezentrale Internets. Das ist das, was wir wollen. Das ist das, was ihr wollt. Weil warum wollt ihr das? Bruder, wer weiß es? Richtig. Da kann euch keiner überwachen und da scheißen wir auf die ganze Überwachungsindustrie. Das ist unser, das wird uns keiner mehr nehmen. Und darum. Zack, bumm, Vollgas, 3 Minuten 15. Wer hätte das gedacht, dass wir so schnell sagen können, ich mach's wie, ich mach's wie, wie heißt denn der andere Kandidat? Wie ist der, der nicht Kanzler, Kanzler wird? Kanzler. Äh, Stein, Steini, Stein, Stein, Stein, Stein. das gute Steini. Der Steini macht so. Und ich kann das schon seit Jahren so. Und dieses Jahr geht auf euer überwachtes.. Fui-Netz und wir machen unser Hui-Netz. Ja? Im Hui-Netz spielt das Leben und im Hui-Netz teilt man miteinander. Weil Sharing is caring. Und Unbedingt. wer shared, der kehrt. Darum die Kehrwoche fängt Care -Woche. nächsten Donnerstag im Sony Center an. Yeehaw.